Ja, hi, alle willkommen. Mein Name ist die P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Oh, Schnee, Schnee. Äh, wir sind in zerchester kirchester wie auch immer man diesen Ort hier ausspricht. Und ja, wir haben in letzter Folge ein paar Pokémon gefangen und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf in die nächste Arena, Arena Nummer 6 und gucken da mal, wie wir da so abschneiden. Ne? Zeig mal ist die Gesteins-Arena, ne? Oh, Gott. Oh man, ich habe gerade eine riesen pleite reingefahren. was Meine Strategie gegen Geist-Steins-Pokémon war wohl doch nicht ganz das Wahre. Da warte ich sie mir doch so eins von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du die Liga-Card des gegen den ich gerade verloren habe ich ist einen guten Blick drauf, bevor du dich der Herausforderung stellst. Liga-Card von Mac. Ich muss was überlegen, was ich an mein Team ändern kann, um zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mir mit mehr Selbstvertrauen in die Sache eingehe. Oh Gott, der wird schon wieder so ein Rivale, der irgendwie, weiß ich nicht, nicht mal irgendwie eine Herausforderung am Ende des Spiels sein wird, ne? Äh, vor allem, ich habe mir mal irgendwie, ähm, weiß nicht, welche Part noch mal war, so ein paar Folgen hier vor, drei Folgen oder so. Habe ich mir noch mal angeguckt und da kam ja, hopp, aus dieser Bahnhaltstelle, ne? Nachdem wir die arena leiterin Papella erledigt haben, ne? und die ist ja mit uns mitgekommen nach engine city und er kommt dann auf einmal ähm, aus der bahn und hat gesagt boah die fragen von der haben ich voll fertig gemacht aber ich habe es irgendwie geschafft wie hat er wie hat er den orden geholt während die mit uns in engine city war oder Claw city also die war doch gar nicht da zu dem zeitpunkt und die ist bestimmt nicht schon den ganzen weg irgendwie zurück gewesen weil die kam irgendwie so weil haupt kam irgendwie so fünf minuten nachdem wir die noch gesehen hatten aus der Bahn hat gesagt, ja, ich habe den Ohren geholt. Wann hat er ihnen geholt? Wir haben die doch bekämpft und dann irgendwie haben wir die doch bis nach Claw City begleitet. Und die war doch gar nicht da. Wie hat den verdammten Ohren geholt? Boah. Egal. So. Ich hasse hopp. Da ist das, worauf ich hinaus will. Hey, ich bin ein Balduin. Für jemanden, der sich dessen Schicksal unter einen Wunschstern steht, habe ich genau den richtigen Ball. Hier, bitte sehr. Ein Mondball. Weil er sich besonders gut eignet um so Pokémon zu fangen, die sich mit einem Mondstein entwickeln. Ein Mondball lassen sich Pokémon leichter fangen, bei denen der Mondstein eine Entwicklung auslöst. Schon verstehen, was alles in einem Pokéball steckt, oder? Ja, auch mir immer deine Bälle ins Gesicht zu halten. Pokémon gegenüber zu stehen, den Typen man im Nachteil braucht, man mehr als Mut. Man muss sich vorbei und eine gute Strategie entwickeln, um zu bestehen. Ich habe hier die Nachrichten gesehen. Was äh, nur weil das in den Sicht darf, man nicht nachlässig werden. Ein Kampf in einer Stadt, in der es schneit. Fast so, als wäre das Wetter auf meiner Seite. Okay, Stein. Ich habe mein Team folgendermaßen vorbereitet. Ich hatte genau gleich gleiche Team, was ich sonst auch immer habe. Blackwing, Gestein, Stahl, ne? Ähm, ne ich habe eher nicht Durchbruch beigebracht. Raptor, Schaufler, Kampf. Ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet für diese Arena. Gestein, also können natürlich einige kombinationen noch vorkommen die vielleicht sehr fies sein können aber ich glaube wir sind gut gewaffnet für diese arena die uniform sehe ich sieht übrigens gut aus willkommen arena changer möchtest du in einen unserer arena stadion antreten ja aber sicher doch damit ich zuerst erst durch dich anzuziehen und so mhm. Okay. diesen ja, nimm diesen Fallgum detektor den brauchst du für die arena mission was Okay, mir fährt gerade auf. Ich glaube der siebte Arena-Leiter ist der, den man gar nicht gesehen haben, weil ich glaube, wir haben jetzt alle Arena-Leiter, die wir im Intro gesehen haben, schon hinter uns oder vor uns jetzt gerade. Und Roy, den haben wir ja schon gesehen. Er ne? ist der Drachen-Arena-Leiter, ist der 8. Ne? als den siebten sehen wir nicht und den kann man noch nicht. Und dann soll ich die Ringe der arena mission von Churchester erklären. Gut, dann habe ich ein paar erklärende Worte zum Fall Detektor für dich parat. weil im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruppen versteckt. Wenn in solch ein Fallgruppe plums wird, zuletzt Plattform wirst du zur zuletzt erreichten Plattform zurückgebracht. Der Detektor wird stärker, wenn du eine Fallgruppe bekommst. Dann viel Erfolg kannst du mich hören. So den richtigen Weg zu erspüren. Okay, ähm Irgendwas wollte ich noch machen, aber ich habe schon wieder ja vergessen. Naja, die Liga-Karte, wenn wir uns mal angucken, ich weiß noch, glaube ich, wie der Typ aussieht. Ja, genau, er hier, Mac, ein aufschreibender Nachwuchs in dem viel schon den zukünftigen Champ sehen. Er schreibt nach Kämpfer auf stilvolle Art für sich zu entscheiden und somit das Klischee zu widerlegen. Experten in Sachen Gesteins-Pokémon hätten einen groben Stil. Er versteht seinen Fans bei Laune zu halten und er freut sich großer Beliebtheit. Bei der Presse ist er aber dafür aber berichtigt sich nach seiner Niederlage wortlos in den Wartbereich zurückzuziehen. Gerade diese Eigenart beschert ihm jedoch bei seinen Fans Pluspunkte. Nach einer Niederlage, okay, was nicht. Er hat eine Menge Niederlagen, hoffe ich. So, hier mal sehen, was passiert. Ah! Okay. Ich würde mal sehen, wie das aussieht. Okay. Also nehme ich mal da, Oder auch nicht? Ach! Ja, ich doch gerade ausgehen sollen Okay. Wird irgendwie schwieriger vorgestellt. Aber es geht. Die Uniform steht echt gut. Hast du dich schon da gewöhnt, im Churchchester Steilen umzulaufen? Ja. Weiß war nicht, wo ich hinlaufe, ich den am bogen gucke und so. Trainer, Trainer, Ina. und ist voll putzig. Sehr die Mantor. Okay, erzwinge. Aber wie stark die Gegner sind. 38. Okay, das war den Arena Leiter erreichen. Metatron. Dieser Tür. Boom. Initiative kannst du ruhig haben. Oh Gott ja ist neutral Boom. ja mit diesem riesen wohl nicht zu spaßen oh, kam so selbstsicher gewirkt jetzt geht mir ein licht auf Wenn man hier vorankommen will, muss man vorsichtig und trotzdem selbstsicher einen Fuß vor den anderen setzen. das ist genau wie ein Feiern bleiben, jetzt irgendwie die normalen NPCs, die manchmal irgendwie besser gestaltet aus als einige wichtige Charaktere hat. Ja, links war da auch ah, okay. Ich werde schon hier. Ach, da muss ich da okay. Äh, Ach so da sind auch kleinere hm. nee, so ungefähr habe ich mir vorgestellt ja oh, herrlich hier nee, soll ich mir schon ein bisschen vorgestellt so ein bisschen nerviger überall sein könnten so. ja die werden alle auf gut mich so gerne interessiert genau weiter so tief ein und konzentriere dich ich werde bestimmt nicht gerade hier durchgehen können da ja ich die Löcher ja nicht irgendwie von mir so aufdecken kann oder so so Jetzt geht es um Gesteins-Pokémon. Sie sind einfach die allertollsten die aller Pokémon. Ich will ich sogar gar nicht mal so weit irgendwie nicht zustimmen, Karolin. Mag Gesteins-Pokémon auch. Onyx ist eins mein Lieblings-Pokémon. oder Rion. Ich mag eigentlich Rion irgendwie lieber. So, warte mal, du bist zwölfte Käfer, ne? das neutral. aber mal dat. Rose natürlich unser unser Herr und Schöpfer gelobt sei Helix auch eins meiner Lieblings Pokémon viele fossile Pokémon finde ich cool so gar nicht gesehen welches Level der Teil war Slam weg damit hast du hast du gesehen wie toll sie sind was ihnen so toll ist mit du wissen das ist doch ganz klar wenn ein anschauen wenn sie steier und ihre spezial oh gott ich sehe gerade was hast du gerade irgendwie vor wie wieder arena leiter so drauf ist gott Hi, na. Nicht so toll aus wie deine weiblichen Kollegen. um Design ja Warte mal, du hast... habe glaube, ich eine Grasattacke, ne? Zeig mal. Boom. Um Wissenswerte für MacFan Teil 1. Er zieht sich super an und sieht einfach klasse aus. Wenn du sagst, Christopher. waggon und jetzt haben wir ein problem weil natürlich ist glaube ich gesteinsfeuer hat verdammt hm. aber komm, versuchen wir erstmal mal dann wir suchen einfach mal mit auch oh, nee. das hast du jetzt nicht getan mein alter ja, Kugelsaat, der trifft zehnmal. Oh Gott, hat ja, effektiv werden. Ja, ne? Aber viermal, okay, zufrieden. Aber jetzt glaube ich nicht so bringen Hab Ich auch gefühl für ja, Nitroladung in Verbindung mit dem Teil die ist vielleicht gar nicht mal so schlecht nee, warte mal ich kann auch punkt ist ja neutral ist da kein boden alter okay volltreffer ich wollte schon sagen jawohl was meine mutter wie gesagt ich verstehe nicht was diese formenwechsel irgendwie macht tun sich irgendwie ihre werte erhöhen oder so ich verstehe halt nicht Ja. ja Mary hat es geschafft. So. besser war wurde besiegt. jetzt für Mac-Fans, Teil 2. Er ist nicht nur stylisch, sondern auch charmant. So gut aussehen oh. wenn sie jetzt von Mac-Fans, Teil 3. Er ist mega beliebt bei den Frauen. Oh Mann, ich will auch so sein wie er. Die Frauen liegen zu Füßen. Die Männer wollen so sein wie er. ich wollte das ohne ein Loch ja aufzuschütten mal machen. aber ehrlich? dann hier. nicht ganz zum Anfang jetzt zurückgeschickt na komm und raus hier mal die ganzen Löcher nicht ich hier bin wann bin ich gut ne alles klar du wirst jetzt weniger sehen können es weitergehen müssen auch wenn du nicht siehst was wir sollten dann so die trainer sehen ich fertig machen muss Ah! logisch der wäre ja eigentlich wenn wir alle löcher aufdecken würden aber weitergehen immer mehr mal schon mal ist bloß nicht die augen reibt ihr bloß nicht die augen aber ich habe sand in den augen ich hasse sand jetzt end Ende, it gets everywhere. Ja von Lauch. es gehen weiter ab, keine Angst. Problem ist, ich will keine Trainer hier verpassen. Da ich sehe dich, Arena Challenger. Ich dich aber nicht. Ja, das tut mir leid, Maler und Lackierer oder was? Mogelbaum. Da kommt Herr von Lauch. das glaube, ich da erstmal werden einsetzen. Ne durchbruch. Aber der ist schon mit einschlag Schlag weg. Alter. What Herr von Lauch ist ein bisschen zu stark. guck ich mal den Angriffswert von dem Typen an. Oh. Ich habe zwar ein tag aber deine Schwachstelle leider nicht. Jetzt genau, du bist Den Weg zum Sieg bestreiten. Okay. Man lernt durch seine Fehler. Na, kommen der Aufnahmen? Sieht man echt gesagt besser wie ich gerade? Ein durch bis zu Schuss, also fast geschafft. Aber jetzt sehe ich was. habe sagt, für ich habe einen Trainer verpasst, nur eine Trainerin was Das war ja einfach gut das war fabelhaft muss ein schöner brit den kampfplatz Okay. was er mission erfolgreich abgeschlossen und jetzt habe ich diese direkt diese detektoren den typen in die augen alles klar. erstmal, muss ich meine Leute hoch ein Pokémon Und, äh, nee, tränke welche so noch mal einen neuen Pokémon eingesetzt. Ob so, Blackwing kann mal den Start ja machen sein sein Münzamulet, jeden Fall verpasst Irgendwie sind <lacht> Krähen sind ja meine persönliche Vogelart. Das ist mein Herr, also bin ich gut, dass ich eine Krähe in mein Team hab. Muss niemand verstehen, ist ein Insider mit dem Vegas. ist eigentlich ein Düsseldorfer haben in seinem Team. Was geht? Ich bin Mac. Tut mir echt leid, aber ich will diesen Kampf. Rigoros dafür nutzen, dem Publikum die unübertreffliche Kraft meiner Pokémon zu zeigen. Komm, bringen wir es hinter uns, Challenger. Also, Gefühl, diese Schwert- und Schild-exklusiven Arena-Leiter haben so gut wie gar keinen Charakter. Arena-Leiter, merkt fertig heraus. Tanatora. Hab du okay? Mein Gott, du hast den vollständig geworfen. du bist glaube ich stein und eis was irgendwie die schlechteste kombination überhaupt ist gegen ein stahl pokémon er steht mit dem rücken zu mir seht euch das an ey. Er macht po er macht posing was bei neutral da ist alles. okay Äh, trotzdem weiter Stahlflügel, kalklinge gott ja super obwohl und jetzt sowieso nichts mehr kalklinge ach du bist wasser und das wasser und stein ne? ich habe nichts was gut ist ja okay ich würde mal sagen, war es das mit Blackwing. Au. Jetzt hier niemand einwechseln, der jetzt direkt Freeze bekommt. So, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Das ist eine ziemlich ungünstige Position, in der wir gerade sind. Das ist doch eigentlich schnell sein, ne? Relativ 99. Weil der Dinger hat rausbruch wir aber einen Schlag überlegen, ne? Okay, Little Mary. Komm. obwohl Kugel sagt, wäre irgendwie besser gewesen. Verdammt. Oh, sehr gut. Okay. Ein etwas vollbriger Einstieg, würde ich sagen. Bloody Mary potrott oh okay von dir geht jetzt nicht so eine riesige gefahr aus wie ich sagen Mache aber trotzdem den ja donner du bist gesteinkäfer ne? ich würde mir mary ehrlich gesagt noch aufbewahren allein wegen donner will schon als neutral glaube ich ne Trotiamat mit Stahl müsste eigentlich was bringen ne ich aber kann trotz für Attacken Kriegerattacken ne Potthot hat niedrigen Angriff also, was hat er der vor Felsgrab okay ja muss jetzt leider nicht so bringen Die Initiative kannst du ruhig senken keine Ahnung. irgendwie habe ich sorgt für die exklusive arena leiter wurden irgendwie vernachlässigt oh. okay Ach, weil er neutral ist stein okay mein papella hatte irgendwie mehr screen time die drei arena leiter vor seider hatten mehr screen time mein schwert und schild exklusive arena leitern wie siehst du gar nicht irgendwie so in der story ist einfach nur vor ihr bekämpft kurz schade aber sind gerade diese exklusiven Arena Leiter interessant wird gerne ein bisschen mehr von Seida gesehen aber hat ja gar nichts gesehen von der oder von Neo ein Schild was für ein Ding was bist du jemanden Mann du bist Tarnstein oh nee zum Glück hat er das nicht als erste schon eingesetzt. Das wäre übel gewesen. Äh, obwohl, wenn du gestein bist, dann ist das ja neutral. Ne? Also komm mal her. Wunderraum. Oh, ist das nicht? mehr ne, Spezial. Was war das? Verteidigung und Spezialverteidigung wird ausgetauscht. Okay. Also bis jetzt geht es noch eigentlich, ne? jetzt ist jetzt relativ einfach. Nein, ich bin noch nicht so staub zu fallen. Ich kämpfe weiter. So, also, aber sein letztes Pokémon. montre irgendwas. und Cabo. habe ich so in Entwicklung von diesen ein einigen? Von diesen Waggon? Ja, Waggon, ne? Warte mal, das ist der, gibt's dann jetzt ein gigantischen Fels. Ah ja, ja, Geiger Dynamax. Jo. zeit Mal. Alter. Hallo. Felswurf. Ich bin immer noch schneller als du. Was? Natürlich nur zweimal ein großer Körper steckt groß, Kraft, Warten ab. Die wird gleich alles wehtun. Giga Schlacke, weil das denn? nach Boden Stein. Ich lebe noch mit schneider sind von Steinbocken umgeben. Aber es war hier? Deiner Brocken. Ich kann auch einen Berg erstellen. Hier, ja schau dir das mal an. Geiger, nämlich ne Geiger. Deiner Max, deiner Max. die hey, Zwei Brocken treffen aufeinander. Jetzt kommt Deiner Brocken alle also, weiter gleiche gang also genau gleich angefangen oh. ein sandsturm kommt auf äh, kriegen wir noch beide schaden von oder Ouch. ja und jetzt den noch hier deiner brocken gott es ist sehr effektiv ich glaube die arena leiter werden ein bisschen zu einfach in letzter zeit aber soll es mein einen pokémon ist down gegangen yeah. Einfach in ein Loch verkriechen, wo man in den Löchern hier recht tief fällt. Okay, da war einfach mal Gesteins-Pokémon. Also, da habe ich mir jetzt nicht so schwer vorstellen. Ich habe jetzt aber auch viele Pokémon gehabt, die irgendwie effektive Sachen hatten. Also, jetzt bin ich Aber Ich muss der Realität ins Auge sehen. Du hast mich besiegt. Hier der Gesteinsorn. Ich glaube, spätestens der letzte arena wird sehr tough. Weil ich glaube, ich keine einzige Eisattacke attacker oder fehlen Attacken. Ich glaube, der wird spätestens ein bisschen härter sein zu bekämpfen. Macht dir keine Gedanken um mich. Ich muss einfach mehr trainieren. Das ist alles. Glückwunsch zu sein Sieg gegen Mac. In Anerkennung der, der leistung möchte ich diese TM. Hells Relativ schwache TM eigentlich. muss ja auch noch die Nachbildung von max Uniform und das ist ja halt nur halb so cool. Steins Uniform. Ich hätte über die Uniform von den Leuten in der Arena. Der Steinsorn steht dir gut. Nur weiter so, Daniro. Ja, ich hätte gerne diese klamottier hier. Mein weiblichen Charakter. Ja, jetzt kommt da wieder irgendwas. Pass auf. Oh, ich sehe, du weißt nicht, wo du hin musst als nächstes. Hier, Handlöchen. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne ein gutes Restaurant in Churchester. Lass uns ein Sieg doch feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Ich habe ein Date mit Waifu. Da muss ich noch ganz schnell hin. Boah. Oh. So, no, ich nehme an, ich bin hochgeil, ne? Wie die Story ein immer irgendwie so, wenn ich unauffällig versuchen will, zu sagen, ah, du weißt nicht, wo du muss. Aber er ist doch irgendwie offensichtlich hier. Ich meine, äh, hier, hier ist wieder eine Route. Die sind sogar nummeriert. Also, hier muss ich als nächstes hin, ne? Oder hier keine da muss ich am ende wieder zum links zurück zu klaus city wegen roy Hopp, Oh hey dann ihre du hast ja schon den nächsten Orden geschnappt was super da bist du ja wir haben bereits auf dich gewartet oh, ich habe kein date mit ihr ich habe immer noch nicht neues über die finster nach wie pokémon des schwert und das schildes herausgefunden naja ah, er war ja so ein ding Moment mal, das. Das gibt's doch nicht. Äh, so ein fesches Poster. Ja, oder? Lecker Pauls strahlendes Lächeln wird richtig hypnotisierend. Aber das meinte ich gar nicht. Du bringst mich ganz durcheinander. <lacht> die beiden Helden sehen traurig aus. Und wo sind das Schwert und der Schild hin? Was Hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Ja, die Pokémon haben jetzt die Klamotten. Ne? Vielleicht endet so die Legende hm, nachdem sie echt die Helden geholfen hatten. Fielen sie also in einer Art tiefen Schlummer? Das habe ich nicht gesagt. Waren das Schwert und der, der Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung bei den antiken städte herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war es meine Vermutung. Könnte es sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder das Schild war? Ich stehe gerade auf dem Stau. Von welchem Pokémon redest du? dann nee, du weißt doch, was ich meine, oder? Da im schon mal bald. Kein Jimmer von was du redest. Ja, irgendwie nicht. Was? Ich meine, das sind die beiden Logo-Pokémon. Wie kommt denn der darauf, dass äh, dieses eine Pokémon, dieses eine zufällige Pokémon, was mit diesem Schwert und den Schild zu tun hat? das hat doch auch gar kein Schwert oder ein Schild. Also. Wie ist denn der jetzt darauf gekommen? Kein Schlaf von du redest, wenn ich ums Kämpfen geht, bist du nicht gerade eine Leuchte. Was sag mal, du denk doch mal nach dieses Merkwürdige Pokémon aus dem Nebel, das wir im Schlummerwald gesehen haben. Das könnte doch eins der Pokémon aus der Legende gewesen sein, oder wie kommst du darauf? Stimmt, er war ja im Schlummerwald. Bin eigentlich nur auf der Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat. Aber inzwischen finde ich, dass ich das als ungeheuer spannend. Komm, lass uns erst mal essen. Aber wir müssen. Ja, genau erzählen, was da passiert ist. Warum habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Weiß, wenn dieser Wolf irgendwie eine Waffe im Mund gehabt hätte, dann könnte ich irgendwie so verstehen. Vielleicht war das dieses Pokémon, aber wir sind wortwörtlich einem Pokémon begegnet, hat wenn ich kennen und der sagt einfach, vielleicht waren die das. Ich stellen mir nur so vor, wieder irgendwie so ein Kapador über weg läuft. Vielleicht ist das das legendäre Pokémon. Gott, ey, ich hasse diesen Typen. Verstehe sehr interessant, alles klar. Als nächstes sollten wir genauer erkunden, vor allem die heroin therme würde ich gerne mal unter die Lupe nehmen. Okay, komm, mach mal noch ich will ja fertig sein in der Stadt. Okay, jetzt auch sie müssen wir auch weitermachen. ja ist ja gut, hopp, wir kommen ja schon die und therme hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben. Nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird der Herion und Therme eigentlich nur vom Pokémon genutzt. Das macht mich schnutzig. Hm, wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebaut haben sollen? Vielleicht sind ja diese beiden Menschen jetzt Pokémon. Das ich später näher untersuchen. Vielleicht haben die sich ja im Pokémon verwandelt. Ihr beide seid im Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon gegner Vielleicht würde euch diese Irre zuteil wenn ihr... Das Potenzial ab, so zu werden wie die Helden. Also, wenn wir zwei die neuen Helden des schwärzen und des Schilds werden sollen, will ich aber der Held des Schildes sein. Hätte den Helden von damals zu gern bei einem großen Kampf zugesehen. Hey, Daniel, lass uns doch einen epischen Kampf hinlegen. Moment noch. Na gut, aber lass mich nicht zu lange warten. Boah, jedes Mal. Okay, da würde ich sagen. Ähm, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit in der nächsten folge werdet ihr wahrscheinlich erstmal wenn das einer der arena leiter ist der exklusiv für diese edition ist dann werdet ihr wahrscheinlich im nächsten teil erstmal sehen äh, wer der arena leiter in schild ist und ja würde ich sagen euch hat der Part. ich hoffe euch hat der part gefallen wenn ja das doch bitte ein like oder ein kommentar Like, kommentar abo <lacht> Ein Like, Kommentar und ein Abo, das würde mich sehr freuen und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski und bye bye.